Der Name ist Daniel die und meiner Metal mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play. Menschen, drei was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir waren In der Welt der Wunder, Aber ja, haben, haben wir ganz abgeschlossen. Ja, moderiert, moderiert und äh, von vielleicht auch vielleicht auch nicht Daniel Aminati. <lacht> ja, so, gehen wir zur Strandbar? Ja, gehen wir zur Strandbar. Wir gehen zur Strandbar Knopf. Das vor vor vorletzte Stockwerk. Etage. Richtig. Flur. Oh ja. Yeah. <lacht> <Mario? lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich mag den Stil hier vor von dieser Etage tatsächlich sehr. Die Juwelen hier zu finden, das ist echt kein zu ja Hallo hm. Ja, wie, sie, wie du vielleicht schon am Schiff sehen kannst. Ja. ist ja was Piratenhaftes an sich. Komm, Das Schiff geht unter. Das Schiff ist nur sein Schiff ist untergegangen. Ja, ja. Oh. Yeah. Yeah. Und somit haben wir wieder mal den Tag gerettet. Ja. Mein Geld leistet. Ja, ups. Bisschen. Ups, noch ein Kissen. Ups, noch ein Blatt. Ups, noch ein Blatt. Oh, noch ein Blatt. Entschuldigung, noch ein Blatt. krebs Hm... Hm... der Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Bild von der Hm. Ja? ja. Das an. Komm mit was durch. <lacht> was? Wart. Hm, da. Das ist eine Tür. In dem Schiff ist eine Tür. Das machen wir jetzt. Ach, da kommt noch was? Oh. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Wer, wer hat dieses Schiff hier, was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also, auf zum Labor. beilig Hm, okay. Wir müssten sowieso zum Labor. Oh, okay. Hm, wir könnten jetzt natürlich den, den Expressweg nehmen machen wir ja. kehre zum labor zurück möchtest du das labor aufsuchen ja, oh. Sehen wir dann auch mal. ja. Oh. wie aus dem zweiten teil wieder in der matrix ja und das jetzt auch der zweite toad hm. ah, luigi ich habe dich schon erwartet es sieht so aus, als hätten wir einen der Tods erneut auf der Vermisstenliste. Ähm, also, das ist das Schlimmere, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen weg, äh, Flu weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Und dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Tilt äh, finden lässt. Somit schickte ich den Tod auf die Suche. Bist du eigentlich Allerdings, nun ja, sieh das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich von dem Tod... Die ich dem Tod gegeben habe. Wo oh. Oh, ist denn der schon da hm. Wir also dem gebiet zurück ich weiß nicht, wo es war. Das Ding ist äh, Abwasserkanal, ja. Ja. dieser Idiot. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der tor von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich, wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Tod aufzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? <lacht> also los, Luigi. Wir sollten erstmal in der Galerie unsere Geister ablegen und vielleicht ein paar Knochen kaufen. Wer ah. hätte gedacht, dass dieser Plan schief geht, ey. Der schickt den vollkommen unbewaffneten Tod und dann in, in ein Heu Hotel voller Geister und <lacht> um irgendwas zu holen. Ey. Ja, äh 100 Schlingel haben ja. Mini-Schlingel. Mindere die sind in Gäste bekommen wir aus dem Wirrwarrturm. Ich habe davon schon einen Willkommen. Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Cougier, Tasten Thorsten, König Spuk, Dr. Töpfer was das ist der Film, das ist Steinzeit Rex, Karl Klimke, Sandra Stürmer, Bertha, gunda und Trixie. Oh, Trixi. Ah. Uh, uh. okay. Ja, wir sollten mal unsere Juwelen überprüfen. Also, Lobby haben wir alles in der Gastronomie. Fehlt uns nur einer, ich weiß auch genau welcher es geht. Den oh, da müssen wir auch hin ne? in die Wasseranlage müssen. Wir da fehlen uns nur drei. Also eine menge das ist wirklich eine menge ey. Ist doch viel, ey. Wir werden auf jeden fall in, in einem guide nach, nach schon weil ich habe mir ich kann mir natürlich nicht, äh, nicht alles merken aber ich weiß zum beispiel wo in dem filmstudio das letzte juw ist ich dachte mir so warum ey? ich glaube, wie viele ja. goldknochen sollen wir uns holen also drei ne? her oh, oh, oh, ja. Ja, damit damit wir auch ähm, vor allen dingen du damit du immer wieder am leben bleibst weil du bist nicht unverwundbar Essen ja, damit können wir, wir können irgendwann mal in einem ganz speziellen part wo, wo wir dann nur die boos jagen können wir das machen okay. so. Man, weil da müssen da müssen wir sowieso noch mal durch alle etagen gehen um die ganzen Boo's zu finden Weil wir wollen ja ähm, die letzte etage ja nicht erreichen bevor wir alle berufs gefunden haben so. Mhm. So, Jetzt sind wir wieder hier müssen wir zur Abwasseranlage ja B2 oder? Ne? Ja. Wir versuchen, Ausschau zu halten nach dem letzten Dingen. Ja. Ja, wir, wir, wir bekommen den letzten Edelstein sowieso, wenn wir diesen Weg gehen. Bleibt ihr hier, hier, Mann. Oh! Oh! wie so steif wie so ein Brett Oh! Und ich, Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! So stark, brett ich, du so ein brett Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ein Brett? Bist du ein brett? Das ist doch Geld! Das kann man doch nicht wegwerfen! Ne? Ja! Ne? Huh! Hey. Also ne? Ah, aber ah, ah. oh. oh. okay. Was ist denn hier los? Kia, Kia. Gibt nur einen wahren Sensei. war bist du denn auf einmal? Oh, In die Fresse. Peng, voll in die Fresse. Ich glaube, ich dann so richtig voll, so richtig schön in die Fresse gegangen. Ja. Mm. War genauso wie damals, als du deine Freunde verprügelt ja, also richtig. Das ist richtig ja, habe ich. Bam. Bam. So, wir müssen den Tod finden. Ich weiß, wo er ist. Ach, oh, ich Benjo. Oh, ein Benjo. Äh, Siehst du diese Kisten? Ich weiß, wo er ist. Weißt du auch, wo er ist? Ich nichts. Ich glaub, er ist da, links. da ist ist No. Ich helfe dir rüber zu holen. Whee! Auch wenn, wenn ich es nicht will. Eig eigentlich will ich, nicht, will ich ihm gar nicht helfen. Aber äh, schalte mal bitte, bitte mal eben das Wasser aus. Warte. Oh, hi. Warte. Ah, du hast den Zug gefunden. Gut gemacht. Dann gilt es jetzt, das Verstärkermaterial zu suchen. Es war ja im Film zu sehen, weißt du noch? Viel Glück. Aber warte. Äh. das was so Aus. Ich muss schon sagen, wenn der Tod jetzt da runterkommt. Ja, jetzt eingesammelt hat Auch bleibt mal stehen. Da. Oh, sieh mal, Luigi. Das ist das Material, das ich besorgen wollte. Warum hätte ich es nicht vermutet? Ich gehe aber... Warte, Moment. Du musst mir helfen. Ja. Okay, stell dich auf die Plattform. Ich helfe dir rüber. weg vom Meer? Du bist, eine, du bist eine enttäuschung ne? Taut, schnapp dir das. Warte mal. <lacht> <lacht> genau, es spawnt einfach. Ein... Du musst den tod dagegen schießen. Das hat doch wohl. Ja. <lacht> Hervorragend! Das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht. Dann mal auf zum Labor, Luigi, damit wir alle einen Schräg flug verstärken können. Mm -mm. Na, ich muss da oben. Na, no. ah, äh, äh, du das Stück immer weg, verflixt mm -mm. oh. der Weg vor dir ist blockiert. Luigi, du musst dich nach Alternativen umsehen. Sieh dir am besten die Karte an. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir wieder rauskommen. Und jetzt darfst du mal ran, wo, wo wir jetzt durch müssen. Nicht die ganze Level Nummer. Ja, wir müssen durch den Abwasserkanal. Matrou Tru auf! wenn ich den Tod hier. Ey, ich will ihn gerade schießen. Ach, wir müssen nach oben ja. ja, wir müssen durch den Abwasserkanal wieder. Oh, yeah. Was? Was hat <lacht> <lacht> der jetzt gemacht? auch da Das kommt jetzt best auf rein. Wir müssen durch den Abwasserkanal. Gehst du hin? Ja, ist das nicht Nein, da lang. Wir müssen da hoch. Oh. Wo ich stehe ich den ganzen Weg hier rum, ey. Oh, das ist eine Pizza. Pizza karton Klopapier. Noch mehr Klopapier. Du kannst den tod ruhig loslassen. Der wird sich gleich, gleich ja nicht ranheften. Niemals. <lacht> Ach, da oben, boah. Ja. Ich wollte schon, schon sagen, wir müssen mal anlagen. Ja, hier. Wir, oh, warte, ich habe eine Idee. Was war geh mal weg. Der ist hm? oh, zu benutzen. Oh, Ich wollte ihn jetzt dagegen schießen. Ja, oh. ähm, ähm, es spawnt einfach wieder. macht er ja. nicht gleich mal. Okay, oh, wahrscheinlich hast du schon gefunden. Oh, warte, hier, hier gibt es was Witziges. Pass auf, das ist so witzig. Ich muss darüber lachen. Pass auf. Was muss ich, wenn ich. ich werde jetzt den Knopf anschauen. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Geil, eine Disco. Kommt, oh. schnapp ah. bin nicht. Das ist wirklich cool. Oh ja. Hola. Mein's, alles mein's, ihr blutigen Anfänger. Aber... Film von Luigi. Ah, jetzt ist er wieder. Was? Er hat ja auf Tod runtergeguckt. Ich bin da durch. Ich bin da durchgegangen Okay. Da müssen wir jetzt ja da ruhig schmeißen oder was? Uh, yeah. uh, äh. man! Ich habe ganz vergessen, dass das hier mal mein Abschluss, mein Abschlusskryptonit ist. Ich glaub's nicht. Wo ist noch? Ja. Oh, bist du. Ich bleibe nicht, ich bin voll aufgeladen. Warte. Oh oh. Oh. Was? Macht er damit den. Äh, macht ZLZR? mach Der darf den nicht mitnehmen, weil sonst. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da müssen wir mal lassen. Ha, da ist er wieder. Ey, fass mich nicht an! Äh, fass mich nicht an, ey! weg? Ich bin doch da. Schießen gegen die Wand. Lass sie. Ja. ja yeah. Ich habe gesehen, sein Schädel so stahlhart. Ja. Eine... St oh. Sterne. Das Bild ist schon fertig. Warte, war man schon durch. Ja. ja. Ah, kommt der denn jetzt her? Daut, geh vor. Doch Tot geht vor. habe Hab gesagt, tot geht vor. Mein Gott. Oh oh. Zeichen von ihm. Doch, Mann. Okay. Warte. Tot. Gevor. Ich hab Stiefel. ich einfach weitergehen ich glaube der ich glaube der tod wird nicht mitkommen oder oh, doch er wird mitkommen und wir können auch tot steinharten schädel nutzen um uns hier durchzukämpfen äh, und schon wieder Ich weiß es ah, Alter! Du darfst doch fahren. Komm dir hinher! Aus der Höhle. Boah. So, Todd, geh du mal in die Stacheln rein. So. Da macht ihn gar nichts aus, ey. Warte da, wir können, wir können jetzt tot ah, jetzt erinnere ich mich. Hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Und dann eigentlich gegen den reinen Ritter da, balanz Ich wollte ihn eigentlich jetzt gerade gegen die Wand klatschen. Diese Wand, diese die, Wand. ja. ja. Oh. Ich mach doch mal, wenn du dich umdrehst. Ja. Hängen bleiben. Der Rettvogel weg. So, jetzt ist deine Chance. Es abgelenkt. Was? Siehst du hin? Ich dachte, ich hab deinen. Lass mich mal. Ah Ja, man das letzte Ding Es wird ja noch ein Ding. Ich will den dritter da abschließen. Wir haben noch nicht alle Juwelen, aber wir, wir bekommen es noch. Warte ab. Nein, hast dich dadurch? Ich finde es lustig. Sie mal Luigi eine Tür. Moment, da ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen kann. Ich war auch Was meine Befehle besagte der Tod soll das ein an der Tür fehlt doch irgendwas. Luigi, das müsste man, dann müsste man wohl ein Teil besorgen. Oh, oh. Vielleicht könnte dir der Tod helfen, danach zu suchen. Ach, Falscher Winkel ja, klappt schon irgendwie also du hier schon drin? Ja, war ich schon. Oder, oder habe ich die Troschen aufgemacht? Ich ich, will ich, es ich mal. Das sieht eigentlich ja doch zu aus. Du musst... Na, setzt du mal das Rad rein. Ich mache hier die Troschen auf. Ah, was recht. War auch dran drehen, wenn ich... von meinen Staubsauber nehmen kann. Ja. Oh oh. So <lacht> sieht immer an, wie irgendwie verzweifelt die Spinne versucht sie zu halten. Nein, ich bin auch noch so jung. Blende sie an. Nein, das Geld. Nein, nicht mein Geld. Uff. Oh ja, yeah. hallo. Wir werden hier in Statuen. Oh, oh. hm. Ah. Das Platon. Ich hatte den Eimer. Ah. So. so da noch. Äh, jetzt nicht mehr. Wasseranlage hier, komplett. Ich sag's oder das? das ich habe doch gesagt, dass wir hier das letzte Juwel finden. jetzt hier das Platoon? Ja. Teppich. Geld. Ey, ich auf den runtergeprügelt, ey. Ja. Das ist ein Tod. Oh, Vor dem braucht man auch keinen Respekt haben. So, macht die Truhe mal. Wir sollten erstmal wieder hochgehen. Äh, warte mal. Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Wir brauchen unseren Tod noch. Siehst du diese Wand? Und das ist, wo dieses Kabel rausläuft? schnappt sie hier tot! Boom! Boom! Er voll den ne? Ja. Okay, an, ne? Ich rucke an, ne? Sein Schädel größer als ein ganzer Körper. So. Auf Mario zu rufen. Ey, ich kümmere mich hier unten rum. Geh du nach oben. Hm. Oh. <lacht> oh. warte, das ist war ein Geldsack. Was ist mit dem Fahrer passiert, der hat nach oben gesprochen. So. Ah, kannst du Dinge drehen oder was? Nee. Ja. Ich kümmere mich gleich darum. War oh, das noch dabei? Hey, alles still. Ähm, uh, ja. Yeah. Warte. Kann der sich die Drohne schnappen? Ah, oh. aber. wir das ja es ist geld <lacht> okay wir sind wieder hier Luigi ich weiß dass es ein bisschen eklig ist aber das musst du jetzt durch also kommen in die gänge <lacht> habt ihr Ratte nicht gesehen weil ein text im Weg war Mann. ja tot Nö. warte okay. soll es dich hier unten erst mal umgucken Nein, also, erstmal lass mich irgendwie die Beine dahinter einschauen. Ja, nein. Uh, da ist doch nichts. Da ist Geld. Wir sind hier und da. Geld. Hier lang. Was? Ja. Stop. Warum willst du mal Tricks singen? Mach mal Platz. Boah. Voll Normale Ratten. Irgendwas. Und, ah, ist es okay? Wenn ich das Rad verlangsame, schießt den Tod dadurch. Mhm. Oh, genau. Ich... Kann so näher rangehen dann ja, das verletzlich Und den auch nicht. Ich meine, er hat einen Eisenschädel. Oh gut, alles meins. mein. Ist der Mann zum machen? Hier okay. die. Tatsächlich. Geld. Ja, wo jetzt äh, schießt einfach den toten gegen die Leiter. Sind wir wieder am Anfang. Und ich habe da voll, bei der Boden, durch Boden Boden zerstört. Aber warte, hier ist noch was. Dann Sparschwein. Den Tod, den haben. auch ihn da, ich brauche ihn für meinen für meinen nächsten Feldzug. Wait, da ist auch ein loch den macht man halt auf. Äh, da, das Loch ist, ist versiegelt. Da da kann da es kein Durchkommen. Da oben ist auch noch eins. Da kam doch der Tod vorhin raus, als ich den durch das erste Loch geschossen habe. Ah. Warte mal, ich Dann steht ist aber bestimmt stark genug. Nein. Oh. Erstmal äh, erst Schädel hier ein Trauma. Okay. Din, din, din, din. Ähm, oh, wieder nach Hause. Ja, wir könnten jetzt auch, auch wir müssen jetzt sowieso zum Labor zurück. <lacht> ja. oh. Wo Na, wir jetzt. Ja, Abstand. Wir ja, beide nehmen. Auf den Auf und ein. Auf den tod Weil wer, wer braucht schon tot? Der Tod ist so nervig. Was? Ist außerhalb der Level gegangen. Ja, das ist illegal. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Doch, mach was. Ist auf der anderen Seite, <lacht> Lol. kommt nicht mehr weg. Ah, da ist er. Ha, ha. Na gut, komm. Ich würde mal sagen, wir gehen wirker mal zum Labor zurück. Ah, da können wir auch den ja. Bye. B1, also, warte, wir machen einfach so. Kommen wir zurück zum Aufzug beim nächsten Mal. Uh, Luigi, schlechte Nachrichten. Das, oh. das Transfersystem <lacht> will momentan nicht funktionieren. Es oh. Ist es nicht typisch, dass so etwas genau dann passiert, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann? Jedenfalls musst du leider zu Fuß zum Labor kommen. Viel Glück und bis bald. Oh. <lacht> das hätte ich mir irgendwie gedacht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der Tote da einfach nicht durchgehen will. Wir müssen auf B1. Basement 1. Basement 1. Randale. Da bist du an Schuld. Ja, genau du. Ich, dachte, ich da gegen den Spiegel. Okay. Ah fuck. <lacht> Dann waren sie weg. <lacht> Haben wir den Turf vergessen? Natürlich. Ja, deswegen konnten wir ihn auch haben Da bin ich tot. Bin so nervig! Bin tot. Das haben wir doch schon, wir haben doch schon alle Juwelen. Das ist doch egal. Nochmal. Oh Gott. Da. Oh Gott, ne? so. so. oh, ah, Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Hm. <lacht> Wart. Worauf wartest du denn? Und gib mir dein, dein Schreckwerk Flu auch gleich. Na los, doch. Ja. Wow. Oh, okay. hm. da nicht. <lacht> Darf ich äh, um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikationen des Schreckwerk Flur sind abgeschlossen. <lacht> Mit Hilfe der Supersaukraft kann die Effizienz des Gerätes jetzt erheblich gesteigert werden. Hehe. <lacht> Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein klitzekleiner Nachteil. Du wirst sicher einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig diese Supersaukraft ist. wo, oh, hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zu Strandpa versperrt hat, Luigi? Im Anbetracht der S von Supersaukraft wäre es sicher nicht mehr ganz so un. Überwindbar. Geht dorthin zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Ich hätte dann noch eine Idee. Dass wir erstmal den Part und erstmal unsere Geister da in die Galerie absetzen. Ja, wir können keine neuen Geister. Ab. Ja, aber wir haben, haben neue Edelsteine. Einen. Dann... Einen. <lacht> ich habe einen. Einen. <lacht> oh. Fertig. Fertig. Fertig. Nicht fertig. Nicht fertig. Nicht fertig. Nicht fertig. Fertig. Nicht fertig. Nehmen Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Die ganze Reihen fehlen uns noch. Gut. Ja, im nächsten Part geht's dann weiter, aber ich habe da noch, noch eine andere Idee, was wir machen könnten. Das, ja, das wirst du schon sehen. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.